Ich will auf den Thron. Koste es, was es wolle. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Trash Talk von Game of Thrones. Hier bei der co zeitung Ich bin Fabian Kern. Mir zur Seite stehen Markus Kohler und Daniele Torini. Man kann sagen, nach der Schlacht ist vor der Schlacht. Wir haben viel erlebt in der dritten Folge. Und jetzt schauen wir voraus auf die vierte Folge. Noch eine Runde, Baby. Das heißt, das sehr, sehr. Ich nehme ihn. Er kommt zurück und sagt: So, was ist da eigentlich los? <lacht> ich nicht. Der Hund, äh, kommt ab zurück. Ja. Und ich sage: Danny, ich will auf den Thron, Kostet es, was es wolle. Also, schweren Herzens hätte ich eigentlich Brian geopfert. Ich mag sie ja über alles, aber. Eine wichtige Person hätte wenigstens sterben müssen, finde ich. Ich finde, der Bran, er hat nie gebracht. er hat nichts gebracht. Er hätte den Night King, eigentlich, wer nichts zum Night King umbringen Er hockt in seinem Stuhl, schickt seine Raben, ohne Effekt, macht nichts. Wer weiß, was finden, alles gemacht hat. Und das wäre mal ein emotionaler Tod, gewesen, wo man gesagt hat, wow, es ist ein großer gegangen. Der Grey Worm. Oh, ähm, für mich war so die Szene, die auch so der Ausblick mit seiner Freundin, hat, äh, ist für mich eigentlich so ein Happy End gesehen und ich finde, er ist so also ein Charakter, wo ich jetzt nicht noch fünf folgen muss, zulegen, okay, was ich auch nicht machen werde. hätte ich noch mit ihr einen Honeymoon an Strand gehen? Wahrscheinlich. Gut. Aber was passiert da am Honeymoon? Das nicht, weiss ich nicht, nicht allzu viel. Das ist nicht <lacht> schwierig. Ich nehme einen von den Drachen, ich weiß keinen einzigen Namen von denen. sind ja glaube nur zwei übrig, die zwei Lebenden, oder? Die sind ja, da kann genau. das. ich Kann es nicht Ich glaube einfach der eine, der mit dem ganzen Zombie-Paket in die Luft gestartet ist und irgendwie nicht so richtig zurückkam ist. Ich glaube irgendwie, denen geht es nicht so gut. Die haben ja nicht so viel gegessen, außer irgendwie 18 Schöfe. Ich glaube auch, stritt macht wird zu gross für die letzte Schlacht, wenn die jetzt immer noch zwei Drachen haben. Darum denke ich, jetzt mal wieder einer von denen ins Gras. Er glaubt, Jahre, kommt zurück und hat erfahren vom Tod von ihrem Brüder Und sie jetzt, kommt jetzt mit ihrer Flotte zurück und greift gegen Landing an und geht dann glorios unter. Auch gerade unmittelbar. Ja. Hoppla. Und ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt steinigen, aber ich glaube, es braucht endlich mal wieder einen prominenten Tod. Und sie hat jetzt in der letzten Folge ihren geilen Auftritt gehabt und sie springt in der nächsten Folge über die Gipfel.